Content nicht unbedingt notwendig für ja, True <lacht> für den Erfolg wahrscheinlich Erfolg? Ja, ja. <lacht> und damit herzlich willkommen in meinem Livestream <lacht> ja Fledermaus ja. oder? Wait, what? E Emo <lacht> Ist es ein Flughund? Dann wollen wir mal das, das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Ich bin tatsächlich multitaskingfähig. Ich kann mit einem Ohr zuhören und mit dem anderen kann ich reden. Ja, warte, dann spiele ich einfach währenddessen einfach ein bisschen Jump King, denke ich. Okay, Freunde, wir spielen kurz das Game durch. Perfekt, war eine gute Session, Freunde. Puh, hat echt viel Spaß gemacht heute, Jump King. Und ich geht jetzt ein Massagegerät hinten rein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein nein nein ein na, ja na, was was was na, na, na, na, na, und der heißt Bildschirmschoner, weil er den Bildschirm früher geschont hat. Oh, Chad, fein, Pro. bro. Oh mein Gott. Wie intelligent einfach. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wie, Wie bin ich denn vorbeigeflogen, bro? Oh mein Gott. Ich kann, glaube ich, eigentlich ganz gut kochen, aber halt. Man sollte das nicht hier so ranmachen, Jungs. Das ist, ähm. Oh, Kevin. Das ist übrigens heiß. Äh, Danny, was ist die kleinste Hunderasse der Welt? Die kleinste Hunderasse der Welt. Bello. Hm. <lacht> ah, nee, äh. Oh Gott, wie heißt das? Es gibt noch Bello. so eine, aber ich weiß den Namen nicht. Es ist so. <lacht> Ja, der Hund haben, äh, hat doch Mars, Scorpion so ein, glaube ich. Ich glaube nicht, Lucy. Sorry, sorry, Lucy. Oh! Tut <lacht> wohl. <lacht> <lacht> hat wieder ein Hostel gelassen. Hat. Ich sag mal, Kim ist jetzt auch nicht die hellste Birne auf dem Teller oder irgendwie so ähnlich. Ja, komm, ich sprinte zum Supermarkt einfach. Okay? Meinst du, ich krieg das hin hier? Was soll ich ja, da machen Ja, safe. Sehen? Du machst doch ab und zu so Insta-Stories. Das ist fast dasselbe. Pass auf, ich sag dir kurz, wie du es machst, okay? Also, du liest einfach die Donations vor. Sagst du was wie? Ja, oh danke, Mann. Du tust einfach so, als würdest Damn, dich wirklich berühren. Pass auf, ja? Bestes Beispiel. liest einfach vor. Trauriger Smiley, nimm mein Geld. White people said. Oh, fuck, du. Danke für die 5 Euro, Bro. Okay, danke, Mann. Holy shit. Also, du tust, als würdest du dich jucken, okay? Ich geh einkaufen. <lacht> okay, alles klar. Lass mal die Katze von deinem Brot essen. Du pichst <lacht> dir nennt man das. <lacht> <lacht> Alright, nächstes Paket Freunde. It begins to look a lot like Christmas. All every soul. Okay, Freunde, Das ist ein Paket von Amazon. Die Dinger können eigentlich immer nur geil sein. Es ist leicht und groß. Ich hoffe echt, dass der.